Hallo, ich bin Markus vom Veganik Videoblog und zeige euch heute ein neues Rezept. Heute zeige ich euch, wie ihr aus einfachen Dattel ganz leckeres Dattelmus machen könnt. Das geht recht einfach, ist aber umso vielseitiger verwendbar später. Ihr könnt das benutzen für alles, was ihr backen könnt. Also Kekse, Kuchen, Torten, ihr könnt das wunderbar auch benutzen für Pancakes. Allerdings auch nochmal als Schlag für die extra Süße und Vitalstoffe in den Smoothie mit hinein. Manche löffeln sogar pur, streichen es aufs Brot, nehmen es teilweise sogar für Tee oder für Kaffee statt eben industriellen Zucker. Und von daher könnt ihr es unglaublich vielseitig einsetzen. Es ist aber unglaublich einfach zu machen. Und was ihr damit später machen könnt mit dem fertigen Dattelmus, sprich Kekse etc., da zeige ich euch dann in den nächsten Videos noch Rezepte für. Aber jetzt erstmal aus Datteln Dattelmus machen. Also, so geht's. Das ist also das fertige Glas, so schaut es aus. Also aus 250 Gramm Datteln bekomme ich so ein normales Glas voll. Das kann man dann so zwischen zwei bis vier Wochen, hängt auch natürlich davon ab, Kühlschrank oder nicht Kühlschrank, ähm, benutzen. Sollte gar kein Problem sein, aber wie gesagt, meistens ist es eher weg, weil man es unglaublich gut gerade jetzt in der winterlichen Zeit, für alles mögliche rund um die Backrezepte statt Zucker nehmen. Okay, das ist also das ganz, ganz einfach zu machende Dattelmoos und was man damit machen kann, hatte ich euch ja schon gesagt, zeige ich euch dann in einem der nächsten Videos. Bis dahin, tschüss!